Willkommen bei Charlie dort 100% Smash Talk. Hallo meine Lieben, es ist soweit der erste Smash Talk mit meiner bezaubernden Frau Michelle. Und wir haben einen Gast aus Linz, unseren lieben Thomas. Hallo Thomas. Servus, grüß euch. Alles ja. klar? Alles gut, Alhamdulillah. Ja, du hast eine Begleitung mit? Auf jeden Fall, ja. Hallo? Hallo, ich bin die Kerstin. Die liebe Kerstin, was ist die Aufgabe von der Kerstin? Die Kerstin ist eine gute Freundin und meine Managerin, meine zukünftige Ex-Managerin. <lacht> Alright. <lacht> ja sicher, weil die folgt nicht. Die besten Voraussetzungen, oder? Aber kann ich kurz was sagen, ja? um die Frauen zusammenzuhalten? Also eigentlich, wenn sie der Managerin ist, dann musst du ja ihr folgen. Ich Jetzt bin ich sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Muss rechnen, tut's rechnen. Ja. Du bist unserer Einladung gefolgt. Erster Smash Talk hat einen ganz besonderen Grund, denn nicht nur, dass wir uns aus der Vergangenheit kennen, sondern du hast euch ein ganz besonderes Talent. Stimmt, das ist Beatboxen. Let's go. Weiß jeder, was das ist, Beatboxen? Hast du Ahnung? Lass mal hören, vielleicht kennen sich die Leute aus. Ma ma nehm nehm, ma ma nehm. Prä! Sollst du die Sprache verschlagen, hä? Hm? Ja. <lacht> jo. Ja, großartig, das ist großartig. Oh, Mat, wollen wir noch da schon dabei sein? Ja. Kerstin, let's go. Gleich nee, oder was? Ja, klar, gib mich. Warte, ich geb euch das Mikrofon, okay? Das ist eure Zeit. <lacht> das ist unser Zeit. <lacht> Sometimes I wish I were name an angel, sometimes I wish I were you. Sometimes I wish I were name an angel, sometimes I wish I were you. Wow. Wow. Wow, so nah. <laughs> großartig, großartig. Adso die Kamera, Leute würden gerne filmen, äh, gerne klatschen. <lacht> ich smash mich selbst. So, <lacht> <lacht> danke, das war's, alles Gute. Zwölf. Auf uns, ja, auf yeah. uns. Lass du schmecken, ja? <lacht> ja. Auf jeden Fall zwölf wegen der Einladung, finde ich richtig super. Ja? Freue mich, dass ich da bin. Super, dass du da bist und auch deine nette Begleitung, das freut uns umso mehr. Die danke. Beste. Beste, Sie, ja, sehr schön, das passt super. Wir haben natürlich ah. einige Fragen vorbereitet. Der Handyverbot. Ja. <lacht> <lacht> so, schau nicht darüber, sonst ist es ja nicht geheim. Entschuldige. Ja, lass mal nur vom Kaffee trinken. Ich Bin auch schon ein bisschen müde. Es ist ja doch schon etwas spät. Wie war die Herreise? Ja, war super. Ja, ja, voll, voll. Haben wir auf jeden Fall gut genutzt. Ja? Mit Musik auf jeden Fall. Ja? Ja. Überall und wo nur geht. Okay. Musik ist genau mein Ding. Mhm. Geplant war auch, dass ich durchstarte Schauen, mhm. was rauskommt. Inwiefern durchstarten? Ja, ich mich hat einfach äh, generell. Wie gesagt, ich bin leidenschaftlicher Beatboxer. Früher ein bisschen gerappt und so. Und wir haben auch die ein oder anderen Gigs früher gehabt. So Jugendzentren oder in Linz Wissensturm zum Beispiel. Wo es halt richtig, richtig gut abgegangen ist. Und wie du auch weißt, mein Vater ist Musiker und da haben wir das ein bisschen so mitgegeben. Er ist jetzt auf der Hard Rock-Rock-Schiene. Ich bin halt eher so der 16 Jahre Gangster gewesen. Mhm. Und da war halt zu unserer Zeit so das Rappen und ja, bin halt der Gangster. Und so habe ich halt dann angefangen zum Beatboxen im zweiten Alter von 14 Jahren. Voll. Unglaublich. Kannst du ja? mal nochmal das machen? Ich glaube, es ist ja am Wasser drin. Das, das flasht mich. Max, bitte noch einmal. Abnormal. Okay. Auf jeden Fall. Bleib entspannt, okay? Ja. Nicht, dass du zum Transformer wirst. Aber. Ich <lacht> würde echt aufpassen. Ja. <lacht> Auf <lacht> jeden Fall, uh, kurzer Crashkurs, falls es irgendjemand noch interessiert. Uh, Paul, Pflanze, Zug und du kannst Beatboxen. Okay. Ja. Erklär. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Paul. Pflanze. Pflanze. Pflanze. Pflanze. Pflanze. Zug. Zug. Zug. Da ist aber der Paul jetzt schon lange weg. Ja, man muss halt dann eben die Wörter lassen kann nicht, nicht sprechen. Also Cooler Tipp so. auf alle Fälle. Also, jetzt wisst ihr, wie man beginnt mit Beatboxen. So ist der Anfang, ja? genau. Grundbasic sagt man dazu. Ja, das cool, coole Sache. Äh, kommen wir zu den Fragen, bevor das zu lange wird, weil ich will dich ja auch nicht zu lange aufhalten. Okay. Und zwar Frage 1. Bin ich bin eh voll in Stress. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich möchte jetzt die Kurzfassung. Das soll jetzt keine Nein, gute Nachtgeschichte werden. Sicher. Ja. Uh, und zwar, ich habe sogar dazu geschrieben in Klammer, Kurzfassung. Ja, Wie habt ihr beide euch kennengelernt? Ah, meine Kurzfassung. Das, <lacht> das, das ja, was ich was zum Sagen habe. <lacht> <lacht> Im Vordergrund dann offiziell. Wie haben sie wir kennengelernt? Wir kennen uns eigentlich schon relativ lang. Wir sind gemeinsam mehr oder weniger aufgewachsen in Linzöd. Ähm, verschiedener Jahrgang. Der Thomas ist äh, mit der Altersgruppen von meinen Brüdern herumspaziert und Alles ich war Frage. Halt ja. Dein Freund war ihr Bruder? Nicht Freund. Äh, Schule. Wir sind in der gegangen gemeinsam. Ihr wart keine Freunde. Ja, weiß so nicht, vielleicht Schulfreund oder so, das, das ist der, wann das war. Okay, na, weil ich weiß es aus meiner eigenen Zeit, wenn mein Freund mit meiner Schwester was hatte, dann gab es Probleme, deswegen frage ich. Ach so, nein, ich habe nichts mit dir gehabt. Noch nicht. Ja. <lacht> okay, na erzähl weiter, Entschuldigung, die Unterbrechung. Warum zukünftige Ex? <lacht> da habe ich auch noch Mitspracherecht, gell? Ja, genau, also... Ähnlich auch Freundeskreis und man kennt sich halt, wenn man draußen unterwegs ist. Ähm, immer wieder mal gesehen, aber nicht wirklich was, was kriegt miteinander. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir so viel zum Tor gehabt haben. Wie gesagt, beim Vorbeigehen ein bisschen. Und dann ja, jahrelang nichts und der Thomas hat ja immer wieder sehr brav, trotzdem. aber wenn er in letzter Zeit da nicht recht viel gemacht hat mit Beatbox. Immer wieder auf Facebook und auf den sozialen Medien ähm, recht viel Lieder und Reggae und Beatbox-Geschichten und auch von deinem Papa. Viel eingestellt und nachdem so Musik geht, kann ich da nicht vorbei scrollen und äh, vorbeiklicken und habe das natürlich immer angeschaut und habe das dann auch sehr brav äh, geliked. Und so sind wir dann wieder ins Schreiben gekommen und dann haben wir mal gesagt, warum, wie war das eigentlich, warum haben wir keinen Kontakt. Und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen, dass wir sie dann ein paar Tage später dann gleich getroffen haben und gesagt haben, möchten wir was starten, nachdem ich auch Musik mache und gern singen, passt es ja und harmoniert das ganz gut und jetzt sitzen wir da. <lacht> Jetzt. Genau. Ja, Wisst auch noch was dazu Ja, der erste Schritt war irre, weil ich habe mich nicht Traut. Oh. Das ist romantisch. Schon? Ja, das finde ich süß. Ich find, du mir auch was sagen, ja. aber traust ich dich nicht? Ich finde es ja süß. <lacht> ich <dich> auch. <lacht> <lacht> so. Okay. Dann kommt jetzt endlich einmal meine bezaubernde Frau zu Wort. Aber das hast du schon gedacht. Nein. Schau mal, ganz eine bestimmte Frage. Die GoPro hat sich ausgeschaltet. Nein, nein, die hat sich nicht ausgeschalten. Da war irgendwas mit Laden oder so. Nein, da macht er keine Sorge. Okay. <lacht> Der Kameramann redet dazwischen, habe ich das schon miterlebt? <lacht> nein, eigentlich nicht. Ich habe mir gedacht, das soll klatschen. Ja, aber <lacht> <lacht> <lacht> ja, die also, dürfen wir ja jetzt endlich filmen. Das ist deine Frage, <lacht> ja? Ja, das haben sie ja gerade beantwortet im Endeffekt. Nein. Jetzt widersprichst du mir auch noch. Bist du mit dem Kameramann verbündet oder wie? Das ist ja Wahnsinn. Der einzige, okay. was sich gemasht wird, bin ich. <lacht> das war dein Format, oder? Ja, das wäre eine schlechte Idee gewesen. Okay. It's your part. Okay. Okay, was ist deine Aufgabe dabei, dass die am unterstützt? Ne? Und was, ne? Und wie ist euer Verhältnis zueinander? Das haben sie jetzt eh schon zwanzig erzählt. Das war ja nur das Kennenlernen, Es geht ja jetzt weiter. Das war die Vergangenheit, jetzt kommen die Zukunft. Also Gegenwart, ne? Ah ja, Gegenwart. Genau. Kameramann, hör auf jetzt, okay? Alles gut. Also wieder ich beantworten, oh, noch. Ja, ja kommt Sie beide ja. Was ist meine Aufgabe, dazu? du? Nein. <lacht> du würdest ja auch nichts irgendwie einschmucken da, gell? Was ihre Aufgabe ist? Hm? Eigentlich hat es keine Aufgabe. Wir machen Musik, wir leben für das. Wir rufen sie an, wir schreiben miteinander, das, das, das. Sie ist gut im Kommunizieren. Sie schaut das Gigs am Start an, ich schaue das Gigs am Start an. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir haben nicht jetzt so spezielle Aufgaben, dass man sagt, das ist der Aufgabe, das ist der Aufgabe. Und das Verhältnis zu ihr ist Bombe. Also sie ist ein guter Mensch. Ich mag gute Menschen. Es passt so wie sie ist. Und ja. Mit der ja, Antwort gebe ich mich nicht ja, zufrieden. Ja, ja. So bitte. Was willst du denn genau wissen? Wie ist euer Verhältnis zueinander? Unser Verhältnis ist ein sehr gutes Verhältnis. Sehr gutes Verhältnis, wir verstehen uns extrem gut. Erzähl bitte nicht das gleiche, was ihr erzählt. Habe. Ich darf das erzählen, was ich erzählen will. Weil ich einfach nur in anderen Worten vielleicht. Das Problem ist das, das, Problem ist das dass alle leider über Love Story hören wollen. Und um das geht. Gibt es eine Love-Story oder nicht? Wir lieben Musik, ja? Musik verbindet. Mhm. Ja, sind wir sind verbunden. Und die Liebe dadurch verbindet sich auch, genau. Okay. Das war's? Ja, na, wie gesagt, Bombenverhältnis, wir ja. verstehen uns extrem gut. Hat gleich gefunkt. Und wir haben ja. nicht gestritten. Wegen was Warum? Nein, <lacht> auch in keiner Beziehung. Musikalisch. Ja. Aber Musikalische ja Beziehung, andere. ja. Die nächste Frage. Beziehung okay. <lacht> <lacht> nächste Frage. nächste Frage. generell oder? Also, was waren bisher in Sachen Beatboxen deine größten Erfolge? In Beatbox bezogen jetzt? Ja. Oder Musik generell? Wenn wir über Musik reden, dann reden wir wieder über sie, also bleiben wir beim Beatboxen. Okay. Der größte Erfolg eigentlich war jetzt gerade das auf TikTok mit den 19.000 Aufrufen, da wo aber sie auch beteiligt war. Mhm. War jetzt einmal das größte, was dann so angeschlagen hat, über Nacht sogar. Also wir waren da innerhalb von ein paar Stunden gleich auf 10k oben und das hat mich richtig geflasht. Mhm. Also richtig, richtig gut. Und äh, wie heißt du auf TikTok? Beatbox boy 1993. Also, ich werde das einblenden. Beatbox Boy 1993. Richtig. Das 1993 steht für das, dass ich geboren bin an den. Ja. <lacht> das ist ein richtiger Blitzgneisser. Zum musst du da, aber manchmal schaust du ich ein an. Ja. wie wenn nicht. Ja. Das weißt du mir so verzaubert. <lacht> Ach so, okay. warte <lacht> <lacht> <lacht> ja, ich. Ha? Ich hab auch einen komischen Dreh, oder wird sich ja, ein ja. in der Nein, nein, alles, alles gut, gut, alles gut. <lacht> alles gut. <lacht> Uh, ja, auf jeden Fall Beatbox Boy 1993. War super, wenn mal es mir folgt auf TikTok. Da kommt noch einiges zu auf euch. Auf jeden Fall. Und der Plan ist generell, dass man jetzt, wo es wird, die Leute haben wieder das Herz offen, ein paar Gigs starten. Und man ist, also man sieht uns, beziehungsweise mich, uh, des Öfteren auch auf Auftritte. Wo? Wurscht. Startbereit überall, was es ja gibt. Okay. Du wirst es wo posten, wo kann man das verfolgen? Tiktok, Facebook, Instagram, eh auf Social Media, wenn wirklich was Größeres ansteht. Äh, ja, Facebook hm. kann man mir dann auch folgen. Weiter Wie dann. heißt er? auf Facebook? Thomas Lena. Thomas Lehner werden wir auch einblenden. Sehr gut. Instagram? Weiß ich nicht. Werden wir auch einblenden. Voll. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, voll. ich, helfe ich dir dann. Genau. Und es werden aber auch hier und da äh, Videos auf Ihrem Kanal folgen. Wie heißt dein Kanal? Ähm, ich bin auf TikTok vertreten. Kersi Kers. Kersi Kers. Kerst. Kerst. Also von Kerstin. Kersi Kers. Kerst. Und Facebook, Instagram, ähm, Kerstin Erlacher. Mein Name. Genau. Ohne Geburtsdatum. Ohne Geburtsdatum, ja. Ohne Geburtsdatum. ja oder? Du siehst, es geht auch ohne Geburtsdatum. Blitzer. Äh, sollen wir auch so sprechen, dass du uns verstehst? Nein, ich verstehe dich so. Okay, oft. alles gut. Wie ist es für dich eigentlich? Wir kennen uns ja aus der Vergangenheit. Ja. Ja. Und ich war ja damals auch Rapper. Ja, du hast mich erst vor kurzem daran erinnert, dass wir sogar einmal einen gleichen Auftritt hatten oder beziehungsweise beim gleichen Event gewesen sind, ja? Auf jeden Fall, das stimmt. Ich war 2016, ja. du warst 42. Ja, ungefähr. <lacht> Na, wie gesagt, 16 Und da habe ich das erste Mal eigentlich gesehen. Willst du wissen, was ich gehalten habe von dir? Ehrlich? Ja. Steu. Also mit die Bäckerl, weil du hast ja da schon Bäcker gehabt nein, zu der mhm. Zeit, also Detauierungen. Und ja. Wie du dann rappen gesehen habe, ich gemerkt, aggressiv. Und das hat halt mir zu der Zeit mit 16 natürlich getaugt, mhm. ja. ja, war eine coole Sache. Halle war voll, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also das war ein Wahnsinn. Der Gig war ein Wahnsinn und es existiert auch ein Film, sechs Stunden lang. Was? Bitte besorgen. <lacht> Nein, werden wir nicht. <lacht> Warum weiß ich noch gar nichts von den Auftritten in einer Halle? <lacht> so, das war, war im das Jugendzentrum. Das war im <lacht> Jugendzentrum zu meiner Gangster-Rapper-Zeit, ja, ich war auch mal echter Gangster. Die Armenier-Zeit oder was? Da war ich auch echter Echt? Gangster. Ja, aber drei Schilling-Gangster. Na, da war ich wirklich Gangster. <lacht> ja. Du hast einen Auftritt gehabt in einer Halle. Ich war Rapper. Raps. Ja? Im Jugendzentrum. Wirklich? Ja? Aber wirklich, aber wirklich Rapper. Ja? Okay. Okay. Okay. Okay. Sag ja, ich bin der Einzige, was da gemischt wird. Vor, ist auch dein naja. So, bitte meine bezaubernde Frau, das ist wieder deine Zeit. Also die Frage geht eigentlich an euch beide gemeinsam, ne? was ist euer Ziel im Großen und Ganzen, ne? was wollt ihr damit erreichen und was habt ihr vor? Ne? Sie kann sich ein bisschen besser artikulieren. Was? Ah, ich bei der ist? Nein, nein, Da greife ich das. Uh, was ist unser Ziel? Also, unsere Intention ist auf jeden Fall, uh, wieder mehr Fröhlichkeit in die Welt zu tragen, uh, mehr Freude wieder zu verspüren. Und da hilft natürlich Musik extrem. Sagt, auch in unserer Vergangenheit haben wir auch schon viel darüber geredet, dass uns Musik in verschiedene Lebenslagen einfach immer geholfen hat und immer bestärkt hat und ohne dem wären wir sicher nicht so, wie wir sind oder würden jetzt nicht da sitzen bei euch. Das heißt, das ist auch unser Ziel, die Freude und Begeisterung und die ja das Herz einfach auch rüberzubringen, sodass wir andere leider anstecken und eine Freude bereiten, sodass man einfach mal kurz abschalten kann und wieder eine andere Perspektive kriegt und... Genau, da wollen wir einfach ein bisschen Vorbildwirkung auch für andere sein, dass man da mutig ist, den Schritt zu wagen. Und ganz egal, wie man klingt, äh, wie man ausschaut, ähm, es ist ganz egal, ja. Einfach mit Freude machen. Das ist das Wichtigste und das wollen wir einfach auch verkörpern. Genau. Das weiß ich jetzt auf mich bezogen, weil ich ein bisschen angedickt bin wie eine Soße. Aber dein Herz. Was? Ach, das ist das ist, das ist, der war das ganz anders. Ganz ja, anders. Äh, was ich nur dazu sagen wollte, ist, äh, was mich, also was meine Aufgabe wäre eigentlich gerade für Jugendliche, bin ich ja, ja. gerade für, das, das gerade für, Kameramann. ja lass mir mal. Ist, was ist noch los? Alle stehen noch auf dem Kameramann. Ja, voll. Äh, Der letzte Job. <lacht> auf jeden Fall, also was wirklich auch mein Ziel war, ist, dass ich Jugendliche, Kinder animiere. Wie gesagt, geplant wären auch Workshops in Schulen etc. Anlage und so, steht alles zur Verfügung, dass ich einer Musik einfach ein bisschen näher bringe, sage ich mal. Weil Beatboxen an sich ist ja trotzdem interessant. Also, die hat das jetzt gerade auch geflasht. Ne? Extrem. Ja, drum, ja. drum. Also. Und jetzt kleine Kinder, weiß man, das sind nur leichter zum mhm. Unterhalten. Also, mhm. ich mich hat das einfach nicht, dass die Kinder andauern, die sehe aber auch bei meiner Nichte zum Beispiel, nur am Tablet, nur am Handy. Es gibt so viele schöne Sachen, die was man machen kann. Und da gehört einfach für mich persönlich Musik dazu. Musik, also ich spüre das jedes Mal, wenn ich Musik mache. Ich bin ein anderer Mensch, so innerlich tut sich da was. So ich fühle mich frei, ich fühle mich gut, ich habe Energy. Das ist einfach mhm. unbeschreiblich und das möchte einfach die Kinder auch sagen. Wie zum Beispiel mit einem Beatbox-Workshop, mhm. weil es ja wirklich eine schöne Sache ist. Ne? Mhm. Da geht es ja dann auch zu zweit hin, ne? ja, auf jeden Fall ohne ja. meiner Managerin geht gar nichts. Ja entschuldigung, entschuldigung das war nur eine frage okay du hast es heute schon einmal erwähnt und zwar deinen vater ja ich hätte mich ja gefreut wenn du deinen vater auch mitnehmen hättest können ist es ein problem für dich wenn wir da eine kurze sequenz einblenden Wegen ja von dir und deinem vater ja, gut. Ich bin ja unheimlich stolz auf meinen Vatern. Ja, also richtig, richtig stolz auf meinen Vater, was der auf die Fürst gestellt hat. War für mich, also ist für mich eigentlich ein Phänomen, weil. Er hat seine schweren Zeiten gehabt, gerade als Schwerstalkoholiker, wirklich Schwerstalkoholiker. Und das ist das, was mich so fasziniert. Die Musik hat er wieder angefangen mit mhm. dem Alter und man merkt bei ihm, die Musik hat ihm die Kraft gegeben. Mhm. Und das ist das, was mich auch so fasziniert bei Musik. Und mhm. ich sehe das, wie es jetzt meinen Vater geht und kann nur sagen, auf das bin ich echt, echt stolz. Wirklich. Mhm. Ja, den haben wir das, ist, das ist großartig. Das hört man gerne. Lana High, Dum Dum Dum Dum, dum. baby Dum Dum Dum Dum Dum großer Dum Dum Dum Dum Dum Dum Dum Dum Dum Dum Dum